Zeit für Rendite. Stabil anlegen in Immobilien. Profitiere von Mieteinnahmen plus Wertsteigerung und baue so langfristig Vermögen auf. Denn mit Propvest kann jetzt jeder anlegen. Einfach deine Mailadresse angeben, Passwort festlegen und du bekommst direkt Zugang zu hochwertigen Immobilienanlagen. Wähle deinen Weg zu einer starken Rendite. Entspannt anlegen lassen mit dem Immobiliensparplan wo du bestimmst, was du im Monat anlegst und wir die besten Anlageoptionen für dich finden. Oder du machst dein eigenes Ding mit Opfest Select. Hier kannst du dein Immobilienportfolio selbst zusammenstellen. Nutze dabei unser breites Angebot für eine optimale Diversifizierung. Auf beiden Wegen bleibst du flüssig, denn deine Anteile kannst du jederzeit auf unserem Handelsplatz zum Verkauf anbieten. Voll digital und maximal flexibel. So behältst du alles im Griff und deine Anlage immer im Blick. Lege jetzt den Grundstein für deinen nachhaltigen Vermögensaufbau. Worauf wartest du? Die Nummer 1 Geldanlage in Immobilien. Propvest. Be part of it.